Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Pater -Coach und so weiter und so fort. Und äh, wir haben heute wieder eine spannende Mail. Ich bin neu in meinem Studienfach, ähm, denke an jemanden, weil oh, der hat eine Freundin. Äh, wie gehe ich mich mit dieser, dieser Situation um? Ja, hallo Christian, danke für deinen Content und die vielen Videos. Ich habe eine Frage, deshalb bin ich noch einem Studiengang in dem ich weiblich einen Typ kennengelernt habe, der eine Freundin hat. er kommt irgendwie häufig zu mir, wenn wir als zusammen einen Kurs haben, um mit mir zu reden. Meistens sind die Gespräche auch so eine Art unnötig. Zum Beispiel hat er angefangen, ein sehr ausführliches Gespräch mit mir darüber zu führen, dass sich unsere Jacken äh, ähneln und ob sie gleich riechen und wozu man welche Jacke trägt. Äh, ich habe ja ein paar Mal um eine Infoerklärung in einem schwierigen Fach gebeten, weil ich wirklich nicht klarkam und wusste, dass er mir helfen kann. Ich habe auch andere Leute gefragt, und er hat sich echt viel Zeit genommen, mir zu helfen, obwohl es in der Prüfungszeit eigentlich nicht erlaubt war. Echt? Okay. Dann hat er mir plötzlich mitten in der Nacht ein Video geschickt, ähm, Okay, auf das ich ihn am nächsten Tag angesprochen habe. Ich dachte, es sei ein Versehen, und er meinte, er wollte mir seine Jacke zeigen, die so aussieht wie meine. Ein bisschen weird, ne? Ich fand das sehr weird, okay. Ich habe mich gefragt, was das soll, aber auch lustig. Nun zu meinem Problem. Ich finde ihn irgendwie süß, nicht so mega schlimm, aber halt schon so, dass ich öfter an ihn denke. Was würdest du in einem Setting wie Uni empfehlen, wie man damit umgeht? Er ist ja vergeben und hat mich auch nie nach einem Date gefragt. Dementsprechend will ich einfach nur vermeiden, so viel an ihn zu denken oder mich zu fragen, wieso er mir so seltsame Dinge schickt. Uh, leider neige ich dazu, jetzt kommt, glaube ich, das Entscheidende, so eine Sehnsucht zu entwickeln, weil ich auch neu in der Stadt bin und wir uns halt auch gut verstehen. Sollte man versuchen, der Person uh, vollständig aus dem Weg zu gehen, einfach oder das zu erklären, wäre vielleicht auch komisch, oder den freundschaftlichen Kontakt so be zu belassen. Du rätst ja davon ab, befreundet zu sein, wenn man mehr Interesse hat. Aber wir sind halt auch keine richtigen Freunde. Ich bin bei sowas einfach irgendwie sehr verletzlich und sensibel und will vermeiden, so eine Art Liebessucht zu geraten. Kann man die eigentlich haben, immer mit der Person nicht körperlich? War? Definitiv. Deswegen, das ist schon eine sehr gute Frage hier. Wurde dann auch schlimmer, ihm irgendwie hinterherzurennen. Außerdem interpretiere ich in so einer Situation alles über, zum Beispiel einen längeren, tiefen Blick in die Augen, Hilfsbereitschaft, obwohl ich weiß, dass es nichts zu bedeuten hat. Wie kann man vermeiden, in so eine Traurigkeit abzurutschen, immer an die Person zu denken? Wie verhält man sich? Ja, ähm, ja auf jeden Fall musst du dein Leben spannender machen. Ne? Also diese verständliche Bedürftigkeit, nenne ich das jetzt mal, zu bearbeiten. Also, ich würde da wirklich, würde das auch als Signal sehen vom Universum. Boah, jetzt muss ich aber echt mal hier, weiß ich nicht, ähm, coolen Freizeitkurs machen oder noch das äh, Karate-Angebot wahrnehmen an der Uni oder den äh, neusemester äh, meeting verein beitreten. <lacht> ähm, also, das würde ich dringend als Signal sehen. Boah, ich fühle mich echt. Einsam und einsam daten, wissen wir ja, ist immer nicht so gut, ne? Ist wie hungrig einkaufen. Ähm, und ja, also, dass du da so ein bisschen satter bist und ein bisschen mehr Coolness hast, das würde ich also unbedingt mal angehen. Du kannst ja auch mal eine Selbstbehauptungs-Challenge machen im Zimmer, vielleicht lernt mal da jemand kennen. Und äh, ja, ansonsten schwierige Frage. Also, man, du weißt ja, Dreiecke sehen wir hier nicht so gern auf dem Kanal. Jetzt ist es natürlich so: Mein Gott, ihr seid wahrscheinlich äh, jung, ähm, alle in Phasen, wo sich Sachen auch mal schnell ändern können, wo man vielleicht ja <lacht> auch nicht mehr glücklich ist in der Einbeziehung und. Ja, guckt schon mal, weiß ich nicht, schreckt äh, schon mal die Fühle aus und so weiter. Äh, das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist, äh, ich weiß, das finden auch immer viele streng. Ich habe mich auch gestern mit jemandem unterhalten. Ich glaube auch so, wahrscheinlich auch so in deinem Alter. Und ich merke einfach so, wenn die mir so ihre Dating-Erfahrungen erzählen, sie meinte, sie hätte einen ganz femininen Mann gedatet. Und ist aber irgendwie komisch gewesen, wo ich immer denke, ja klar, ist das komisch, wenn man selber in einer femininen Polarität ist. und ähm, ich habe das Gefühl, so viele Sachen sind, weiß ich nicht, macht man sich, glaube ich, unnötig schwer, weil man auch irgendwie hip und woke sein will. Äh, keine Ahnung, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wenn er jetzt keinen kein Move macht äh, und dich nicht fragt nach einem Date, ich meine, du zeigst ja da eine gewisse Bereitschaft, äh, dann ist das sowieso Käse irgendwie. Und wenn er das machen sollte, wäre natürlich die erste Frage, ja, sag mal, bist du in einer Beziehung? Äh, kannst es ja auch nicht machen von daher ähm, so stand ich jetzt äh, wenn natürlich natürlich kannst du mit ihm befreundet sein wenn ich das aber zu hart <lacht> antriggert und in Liebesucht treibt ähm, und das nicht irgendwie ja machbar ist wenn natürlich vielleicht ein bisschen Abstand nicht schlecht war das wollen wir also es gibt es tatsächlich ich habe so Klienten gehabt die zu jemandem mit dem nie irgendwas war, komplett liebesdüchtig, äh, und das will man echt nicht haben. Das hat mit der Person natürlich eigentlich auch äh, gut, das ist ja, das ist ja das Problem, wenn man so ein bisschen dazu neigt oder gerade in so einer Lebenssituation ist, dass man dann in die blödsten Sachen irgendwas reininterpretiert. Das ist ja Teil dieses, dieses liebesdüchtigen Gedankensystems. Und vielleicht ist das alles völlig harmlos und einfach nur ein bisschen weird, was er da macht. Und ähm, aber das ist genau das, was man nicht, nicht will, irgendwo, ne? <lacht> Und, ähm, ja, also da würde ich tatsächlich ein bisschen mehr Abstand vielleicht halten und aber vor allen Dingen, das Allerwichtigste ist, glaube ich, ihn einfach so als Signal zu sehen, boah, da muss ich, glaube ich, jetzt echt mal ein bisschen Gas geben und mein Leben mal ein bisschen nice geiler machen. Ne? Oder guck mal den Kurs Spiritualität und nice geiles Leben. In diesem Sinne, oder Modul 2 ist auch sehr gut. Wir sehen uns bald wieder.